Jeden Tag eine kleine positive Entwicklung scheint zwar wenig im Vergleich zu den großen Veränderungen, die man sich so sehr wünscht, aber sie ist gigantisch mehr als die Nullentwicklung, wenn man täglich nur die große Veränderung als Fortschritt akzeptiert.